Durch die Möglichkeit, häufig genutzte Registerkarten anheften zu können, bietet Browser Google Chrome zahlreiche Möglichkeiten. In diesem Video erfahrt Ihr, wie das funktioniert. Die Funktion der angehefteten Tabs lässt sich in verschiedener Form nutzen. Dazu sind, abhängig von der Nutzung, ein paar Dinge zu beachten. Übrigens gab es die Bezeichnung als angeheftete Tabs in früheren Programmversionen von Google Chrome, in aktuellen Versionen wurde dies mit Anpinnen übersetzt. Zum einfacheren Verständnis wird in diesem Video aber weiterhin von angehefteten Tabs gesprochen. Um einen Tab anzuheften, klickt man den gewünschten Tab, oder auch mehrere, in der Tab-Leiste mit der rechten Maustaste an, um das Kontextmenü zu öffnen. Darin findet sich der Eintrag Tab anheften. Nach Klick auf den Eintrag wandert der Tab nach links zu den anderen angehefteten Tabs. Klickt man in einem angehefteten Tab einen Link an, wird der dazu erstellte neue Tab automatisch im Bereich der nicht angehefteten Tabs links davon, also zwischen den angehefteten und den anderen nicht angehefteten, eingefügt. Natürlich können angeheftete Tabs auch jederzeit wieder gelöst werden. Dadurch verschieben sie sich automatisch aus der Sammlung der angehefteten Tabs, egal ob dort an dritter oder zwölfter Position zu finden, rechts neben die angehefteten Tabs, also ebenso zwischen die angehefteten und die anderen nicht angehefteten Tabs. Während reguläre, nicht angiftete Tabs abhängig vom Platz in der Tab-Leiste breiter dargestellt werden und neben dem Symbol, dem sogenannten Fafikon, auch den Titel der Seite anzeigen, reduziert sich der Platz, sodass die angifteten Tabs weniger Platz in der Tab-Leiste verbrauchen. Außerdem entfällt der Seitentitel, sodass nur das Fafikon zu sehen ist. Wurde ein Tab angeheftet, kann dieser zwar an einer anderen Stelle durch sortieren abgelegt werden, das ist allerdings maximal an der äußersten rechten Position der angehefteten Tabs und damit generell links der regulären, nicht angehefteten Tabs möglich. Möchte man diesen Tab jedoch an eine beliebige Stelle zwischen den anderen, nicht angehefteten Tabs einfügen, muss man den Tab erst vorher lösen. Verschiebt man einen angehefteten Tab in ein neues Fenster, bleibt die Eigenschaft Angeheftet auch dort erhalten und neue Tabs werden generell rechts neben diesem bzw. weiteren angehefteten Tabs erstellt bzw. geöffnet. Übrigens können auch mehrere Tabs gleichzeitig angeheftet werden. Dazu markiert man zuerst die gewünschten Tabs einzeln oder nebeneinander und verwendet dann die Funktion zum Anheften. Diese werden dann automatisch direkt nebeneinander rechts neben den anderen angehefteten Tabs ergänzt. Auf ähnliche Weise lassen sich auch mehrere Tabs kollektiv loslösen. Dazu wählt man die gewünschten Tabs aus und klickt anschließend einen der gewünschten Tabs mit der rechten Maustaste an. Dadurch erscheint erneut das Kontextmenü und es kann der Eintrag Tabs loslösen ausgewählt werden. Somit erscheinen die losgelösten Tabs erneut bei den nicht angehefteten Tabs und reihen sich links neben den schon vorhandenen ein. Wie bei den regulären Registerkarten können auch die angehefteten Tabs dupliziert oder aktualisiert werden. Der duplizierte Tab wird ganz regulär rechts neben dem Original erstellt. Um die Seite zu aktualisieren, das heißt neu zu laden, gibt es auch für angeheftete Tabs verschiedene Optionen, zum Beispiel die Taste F5 oder durch das Kontextmenü in der Tab-Leiste. Beim Schließen von angehefteten Tabs gibt es eine Besonderheit. Angeheftete Tabs sollen meist nicht geschlossen werden, da man sie wegen der regelmäßigen Verwendung ja bewusst angeheftet hat, damit sie beim nächsten Browserstart automatisch geöffnet werden. Deshalb gibt es, anders als bei den regulären Tabs, hier kein X zum Schließen in der Tab-Leiste. Schließen kann man sie deshalb wahlweise mit der Tastenkombination STRG W oder durch den Eintrag im Kontextmenü. Um dieses Kontextmenü zu öffnen, klickt man den jeweiligen Tab mit der rechten Maustaste an. Die Funktion zum Anheften im Google Chrome bietet viele tolle Möglichkeiten und Vorteile. In der Bedienung lässt sich dies kurzerhand mit wenigen Klicks nutzen. Hierzu müssen ein paar Dinge beachtet werden. Kennt man diese, wird damit die Arbeit im Browser ein Stück erleichtert. Hat Euch das wieder gefallen? Gerne dürft Ihr mir einen Daumen hoch geben oder meinen Kanal abonnieren. Alternativ könnt Ihr Euch mit einer Spende bedanken. Diese gehen jedoch nicht an mich, sondern direkt an die jeweilige Organisation. Zur Auswahl stehen unter anderem Amnesty International, die DLAG oder die Seenotretter. Eine Liste für mögliche Spenden findet Ihr über den Link unten.